Eine Frau und ein Mann wurden in einen Autounfall verwickelt. Es war ein ziemlich schlimmer Unfall. Beide Autos waren total demoliert. Jedoch wurde, wie durch ein Wunder, keiner der beiden verletzt. Nachdem beide aus ihren Autos gekrabbelt waren, sagte der Mann, So ein Zufall. Sie sind eine Frau, ich bin ein Mann. Schauen Sie sich nur unsere Autos an. Beide total demoliert. Aber wir beide sind unverletzt. Das ist ein Fingerzeig Gottes. Er will, dass wir von nun an zusammen sind und bis ans Ende unseres Lebens zusammenbleiben. Die Frau sah den Mann an, welcher nicht unattraktiv war und meinte, Sie haben recht, das muss ein Fingerzeig Gottes sein. Der Mann fuhr fort. Ein weiteres Wunder, mein ganzes Auto ist Schrott, aber sehen Sie, diese Weinflasche auf dem Rücksitz ist unbeschadet. Anscheinend will Gott, dass wir auf unser Glück anstoßen. Er öffnet die Flasche und gab sie der Frau. Die Frau nickt zustimmend und leert die halbe Flasche mit einem Schluck und gab sie dem Mann zurück. Der Mann nahm sie und steckte den Korken in die Flasche zurück. Die Frau fragte ihn, willst du nicht auch trinken? Der Mann schüttelt den Kopf und meinte, nein. Ich warte lieber erstmal, bis die <lacht> Polizei hier war. <lacht>